Ganz unhöflich, ich habe gar nicht gefragt, wie du heißt. ne? Ich bin Olga. Olga. Holga und ja, Olga und Olga. Ja, ich weiß, das habe ich schon auch gesagt. Ja, so muss das, Mann. Wenn ich eine Tochter kriege, nenne ich die auch Olga. <lacht> Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Burger Deutschlands heute mit einem sehr großen Namen: Steffen Hensler, Sternekoch. Ihr wisst, wir haben schon öfter bei meinen Videos äh, große namen gehabt und es gibt keine vorschüsse jp performance zum beispiel hat bei mir jetzt völlig durchgefallen steffen hensler schauen wir ob er seinen namen gerecht wird ich danke euch für alle eure kommentare das ist das was die mission weitergehen lässt das ist das wovon ich lebe was mich supportet genau wie daumen oben alles drum und dran es gibt eine belohnung die ist hier oben eingeblendet für den der meinen bisherigen besten burger top so das geht immer weiter vom video 50 euro jedes video drauf bis ich den besten burger habe so wir fahren jetzt los es geht zu steffen hensler restaurant ahoi in hamburg let's go So, wir sind auf dem weg zum hensler vom anderen und Achmed hat es eben schön gesagt, ich bin mit Achmed unterwegs. Er sagt, Henzer wird richtig abreißt. Meine Erwartungen sind auch hoch, weil Henzer, man kennt ihn aus dem Fernsehen, man weiß, es ist ein, ist ein spitzen Koch. Wenn so ein Mensch einen Burger kreiert, erwartet man viel. So und ich hoffe für euch gleich, euch sagen zu können, dass es abreißt. Das habe ich am liebsten, dass ich richtig plaudern kann aus dem Vollen, so, was alles geil ist am Burger und wir werden jetzt hinfahren. Hier ist so Scheißwetter in Hamburg, Mann. Da vorne, ich habe ihn schon ge. Ihn schon ge Wie sagt man? Ich habe ihn schon gespottet? Nein. Ich habe ihn. Ahmed! Wie sagt man das? Wie sagt man das, Sascha, Mann? Sascha, schreib mal da rein. Wenn ich Laden ausfindig gemacht hätte, sagt man doch irgendwie so, ich habe ihn gespottet oder so. Ja. Irgendwo gibt es da. Weißt du, wie der war? Ich habe hab ihn ja. gefunden. Ja, aber dafür gibt es doch so ein krasses Wort. Geil, Mann. Ich habe den Laden gesehen jetzt. <lacht> Scheiße. Willkommen zurück auf Holles kulinarische Reise. Ein freundliches Hallo und Moin Moin aus der wunderschönen Hansestadt Hamburg. Heute besucht Holle das Ahoy vom einzig wahren, unglaublich gut aussehenden, weltbekannten TV-Sternekoch, Steffen Hensler. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Und hier ist der kritischste, saftig knaftigste restaurant aller Zeiten. Zwei eins, sechs, eins, so, wir sind jetzt am Start hier, Die nette Dame hat uns zu Tisch gebracht, vielen Dank dir erstmal. Sehr gerne. So, also, äh, kannst du uns sagen, was erwartet uns denn jetzt bei dem, wir wollen Burger essen, ne? Burger sind die besten hier, ja. auf jeden Fall, zwischen Chips ist der Klassiker, was bei uns am meisten bestellt okay. wird. Okay, ich sag dir mal so, was ich denke, bevor ich jetzt hier in den Laden gegangen bin, ne? Weil es ja vom, vom, vom Steffen Henzer ist, denkt man natürlich, dass ist einem erst Sterne kocht, ne? Ja, ja, klar. Da erwartet man natürlich jetzt nicht so, als wenn du zu der Frittenboote nebenan gehst, sondern man erwartet jetzt was Gourmet-Technisches, ja, ne? auf jeden Fall. Würdest du sagen, die Aussage würde zutreffen, oder wenn du, du sagen, Sagen könntest, würdest du sterben für diesen Burger? Sterben nicht, aber ich würde sagen, jetzt ist einer der besten Burger, die ich gegessen habe. Ehrlich ist? der Burger ist erste Klasse. Okay, also man kriegt einen Burger, den kennt man so nicht. Genau. Cool. Okay, dann warte ich gleich mal auf deine Bedienung. Was für einen Burger würdest du mir empfehlen, den ich festen Raum? Den empfehle ich, ich ja. allen Gästen und bis jetzt ja. alle zufrieden gewesen. Okay, es ist aber mit äh, Rind das ist der ja mit dem Feeling. Also, erstes Feeling, ihr kriegt ja auch vom Interieur. Es sieht hier schon gehoben aus. Sternemäßig. Es sieht aus, so wie man es vom Hensler erwartet. Dass man was besonders Ganz unhöflich. Ich habe gar nicht gefragt, wie du heißt, ne? Ich bin Olga. Olga. Olga und Olga. Ja, ich weiß, das habe ich schon auch gesagt. Ja, so muss das man. Wenn ich eine Tochter krieg, nenne ich die auch Olga. Sehr schön. Also ich nehme nach deiner Empfehlung den Teriyaki Beefburg. Du hast nicht heiß darauf gemacht, ehrlich? Sehr und wir nehmen noch dazu eine Currywurst, äh, auch mit dem Kalbsfleisch, ne? ja, Kalbsfleisch ist da drin, die nehmen wir. Was bedeutet eigentlich Fritten hänsler style Da werden die Fritten Hä? anders gewürzt, mit dem Henssler-Spleck mhm. gewürzt. Mhm. Auf die Pommes kommt frische Pepperoni-Mario oben drauf und eine Salatmischung aus Zwiebeln und die und Okay, geil. Wir haben gerade hier schon festgestellt, es sind stolze Preise. Gut, Kalb in einer Currywurst ist natürlich teurer als Schwein. Ich zahle lieber mehr und habe was Gutes anstatt irgendwie Scheiße und äh, spare am falschen Ende. Aber 12,90 für eine, für eine Currywurst und Pommes dazu ist schon höher klassisch, ne? Ist schon brutal. Der Burger, das geht. Das geht. Oh. So, die Currywurst. Oh, uh, die Currywurst. Stell dich mal kurz hier yeah. hin. Ja, ich danke dir, Olga. Wir yeah, werden es yeah. uns schmecken lassen. Guten Appetit. Danke. Das sieht so köstlich aus, Mann. Das ist nicht einfach hingeklatscht, wisst ihr? Go. das ist eine Anregung. Pommes sind krank, Leute. Pommes sind. Um Fritten zu Fritten hamster zu machen, würzt sie mit Black End gewürz Verfeinert sie mit roten Zwiebeln, Peperoni und Koriander. Und sie das Ganze mit Peperoni-Creme. Ich sag euch dieses Feeling, Freibad-Feeling. Früher, warm kleines Kind, gehst zum Kiosk, zack, holst dir Pommes, die machen da diese, dieses rote Pulver drauf. Dieses typische, das ist Freibad. Und äh, das hier. Die Pommes sind krank. Wenn ich das denke, ich bin so ein Fettlack, mein Kollege Ahmed ist gleich auch noch ein Burger, ne? Davon abgesehen. Ganz kurz, wenn wir werden unterbrechen für ZEK Plus Fitness Food. 30% Rabatt diese Woche. Bratlinge, Falafel, Raps, alles, was das Herz begehrt. Eiweiß immer am Start. Und das Ganze kriegt ihr auf zEKplus.de. Und es geht weiter im Video. schon special. Die Soße ist heftig, Vielleicht so ist es ist. Leichte Süße, wirklich geschmeidig. Nicht irgendwie direkt viel Zucker dran. Geschmeidig abgestimmte Süße. Geschmeidige, saure Note, die ist Teriyaki. Und übergehend, als wäre es füreinander geschaffen, dieses Brötchen, was auch eine leichte Süße hat. Wo die erst überlegen musst, kommst von der Soße, kommt vom Brötchen? Nein, es kommt von beidem. Fluffelt das Brötchen. Jetzt ja, kommen wir zum Fleisch. Es wurde an der Fleischzusammensetzung getüftelt. Ist nicht dieser typische Fleischgeschmack, wie man ihn von vielen Burgern, wo ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr positiv geflasht war vom, vom Fleisch. Wo man erst mal merkt, oh, da ist ein guter Fettgehalt drin. Da ist richtig Dampf, da ist dieses schöne Fleischaroma drin. Beim Fleisch, wenn ein Burger-Patty geil schmeckt und jetzt der Fleischgeschmack präsent ist, was er halt eben oft nicht ist, dann gibt es so einen typischen Fleischgeschmack, der sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr lecker ist. Und das Fleisch hat auch einen Geschmack war einen ganz anderen als als als den, den halt eben die meisten Burger-Pedys haben, wenn sie einen haben. Dann muss die Fleischzusammensetzung anders sein als bei vielen anderen Fleisch sollen. Der Fleischgeschmack ist schon mal da. Eigentlich die Pfeffernote auch da im Fleisch. Nicht zu doll. Perfekt. Und da ihr heißt, was hier Fleisch auszusetzen hätte. Bei ein bisschen Konsistenz. Wir haben zum Beispiel bei meinem Top-Burger in Oldenburg geschafft. Die Körnung, die Textur des Fleisch. Perfekt. Das ist mir ein bisschen zu komprimiert, ein bisschen zu hart. Mehr kann auf hohem Niveau bei dem Burger. Ist auch nur ein eventuell Verbesserungsvorschlag im Frühstück. Wirklich interessant zu schmecken und den kann ich euch nicht genau erklären. Den müsste man probieren, aber es ist andere Zusammensetzung mit dem e ich. Ich noch mal einmal kurz die Pommes hier. Ich werde immer mehr zum Koreaner-Fan. Vor ein paar Monaten hätte ich mir noch sagen können: kein Koreaner-Fan. Die Pommes, die Zwiebeln. Echt Die von Pommes, nur nebenbei für die Pferdung von den Pommes. Hier bin ich eine 9 von 10. Wirklich heftig. Leckere Currywurst, Kalb halt drin, leichte Currynote, Standard-Currynote, aber für mich auch Geschmack echt eine Standard-Currysoße. Leckere Currywurst, aber für mich nicht herausragend. So nur kurz, das ist aber wirklich lecker. Würde ich mir wieder bestellen. Jetzt zur Bewertung vom Burger. Unter der Berücksichtigung. Heftige Soße. Perfekte Pfeffernote. Leckeres Brioche. Es gibt kaum was, was man Es gibt eigentlich nichts am Burger, wo man sagen kann, es ist nicht gut. Wir suchen den besten Burger Deutschlands und da kann man sagen, wo es anderen Bürgern noch was nachsteht. oben am Fleisch war mir nicht genug für den besten Burger Deutschlands. Brioche war mir auch nicht das Beste, das ich bisher hatte. Sehr lecker, top, aber nicht das Beste. Und ähm, die Fleischkonsistenz hat mir auch nicht äh, so geschmeckt von der Körnung, von, vom, vom Gesamtfeeling im Mund. Einfach wie es sich anfühlt. Wie fühlt es sich an? Aber ich gibt es einen 8,2-Top-Burger. Jederzeit, wenn ich hier reingehe, probiere ich den Burger wieder. Aber ähm, ja, der besten Burger Deutschlands ist nicht gelangt. Ich danke euch fürs Zugucken. Lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Kommentar da, alles, bitte ballert voll, ballert voll. Wir wollen weiter nach oben, wir wollen wachsen. Und an alle Supporter, danke für eure ganze, ganze Hilfe, eure Kommentare an geht Videos gucken, Daumen oben. Ähm, auch heute zähle ich wieder auf euch und wir sagen, bis zum nächsten Mal.